Ja, danke für die Einladung. Ich wir freuen uns sehr, dass wir hier heute sprechen dürfen, denn vor euch stehen die Gründungsmitglieder der BI Lüne Moorfeld, keine A39 und gegen die A39 insgesamt. Gegründet haben wir uns 2006. Wir mussten dann sozusagen hoppla die hopp ein Staffelstab übernehmen, der BI Eben Lebensfeld, die Lebensberg, jawohl, danke Frank, die seit 2003 mit der Aufstellung des Bundesverkehrswegeplanes aktiv ist und haben jetzt hier zusammen seitdem, also 15 Jahre lang, mit großer Unterstützung des Dachverbandes, keine A39, den Autobahnbau und den Bau unsinniger Trassen durch Lüneburg verhindern können. Ja, man muss sich nämlich mal vor Augen führen, es gab eine Trasse, eine Planung einer Variante, die nannten wir die Klostertrasse durch das heutige Hanseviertel. Dann gab es eine weitere Variante durch das Gebiet des Ebensberges und jetzt soll die Autobahn entlang der sogenannten Ostumgehung gebaut werden, die aber mitten durch Stadtteile von Lüneburg führen. Die Ostumgehung wurde in den 80er Jahren gebaut. Die damaligen Prognosen des Verkehrsaufkommens von 15.000 Fahrzeugen waren völlig unzureichend. Nachträglicher Lärmschutz wird von den Anwohnern und Anwohnerinnen bei schon damaligen 43.000 Fahrzeugen, Fahrzeugen zu Recht gefordert. Und es gibt einen Planfeststellungsbeschluss seit 2015, der dieses Recht bestätigt. Aber wir haben, natürlich haben wir dann erreicht, schon vor dem Autobahnausbau, dass Lärmschutzmaßnahmen wie Flüsterasphalt, Tempolimit und passive Lärmschutzmaßnahmen an Gebäuden durchgeführt werden. Das ist jedoch ein Tropfen auf den heißen Stein, da Luftschadstoffe nicht berücksichtigt werden. Außerdem würde mit dem Autobahnausbau noch viel mehr Verkehr durch die Stadtteile fließen. Prognose 63.000 Fahrzeuge. Jawoll, bu. Jetzt will und muss die Autobahngesellschaft, die ja momentan irreaktiv ist hier in Lüneburg, mit großer Aktion und Werbekampagnen Stichwort Gestaltungsdialog Autobahndeckel, diesen Lärmschutz sichern, indem sie zu der Autobahn durch das Wohngebiet Lüneburg-Moorfeld einen Tunnel als Lärmschutzmaßnahme baut. Die Idee des Deckels zum Lärmschutz der Anwohnerinnen im Wohngebiet ist gut, aber ohne an Autobahn, das wäre angemessen. Denn wir wissen, Prognosen ausgehend von einem beständigen Verkehrswachstum berücksichtigen nicht die Realität und die politischen Ziele einer Mobilitätswende, verkehrsübergreifender Konzepte, die Reduzierung von privatem Individualverkehr und die Entwicklung der regionalen Wirtschaft. Und jetzt übergebe ich an meinen Kollegen Frank. So durch das Klimaschutzurteil des Bundesverfassungsgerichtes vom Anfang dieses Jahres erscheint uns dieses Ausbauvorhaben rechtlich unbedingt angreifbar und die Fortführung der Planungsarbeiten weniger verantwortbar als bisher. Und wir freuen uns, dass wir seit 15 Jahren dieses Verkehrsprojekt A 39 verhindern und aufschieben konnten, indem wir mit vielen Ideen und Sachverstand uns gegenseitig im Widerstand motiviert und kreativ bei Laune gehalten haben. Zu diesen Maßnahmen gehört, dass wir mehrfach Einwendungen schreiben mussten. Wir haben Sommerfeste organisiert, wirklich groß und viel besucht, Demos und Menschenketten durchgeführt, analog damals, analog damals über 5000 Unterschriften gesammelt und damit das Rathaus eingehüllt die Plakataktion mit vielen, vielen Anwohnerinnen, ich, wir lieben Lüneburg, deshalb keine A39 durchgeführt. Ein großer Erfolg mit individuellen Sprüchen, der später auch von Edeka übernommen wurde. Die ja, mit den Lebensmitteln, ich liebe Lebensmittel, egal. Die Errichtung eines Menschenschutzgebietes, Gespräche mit Abgeordneten in Lüneburg, Hannover und Berlin durchgeführt. Wir waren immer eingebunden im gemeinsamen Widerstand gegen die A39, mit dem Dachverband gegen die A39, den wir mitgetragen haben und der uns mitgetragen hat. Vernetzung ist in diesem Zusammenhang auf jeden Fall wichtig und ich freue mich, dass es immer mehr Initiativen werden, die zusammen was unternehmen. Es geht nicht um das St. Florians-Prinzip. Gemeinsam zeigen wir das unsinnige Kosten-Nutzen-Verhältnis dieser Autobahn auf. Aus dem ursprünglichen Kostenansatz von 437 Milliard Millionen sind bis heute über 1,5 Milliarden geworden, ohne dass der Nutzen gestiegen ist. Zusätzlich kommen Kosten durch Planung, Flurbereinigungsverfahren vorweggenommene Ausgleichsmaßnahmen. Mit unserem Engagement widersetzen wir uns dem Bündnis Nordland Autobahnverein IHK mit seinen Schnittchenpartys und deren politischer Interessenvertretung. Langer Atem ist nötig und zahlt sich hoffentlich aus. Dabei wird eben auch, wie vorhin schon erwähnt, mit Taschenspielertricks äh, gearbeitet. Wir hatten die A 250, vor zehn Jahren wurde diese umbenannt in A 39, um einen Lückenschluss zu suggerieren. Den brauchen wir nicht. Wir setzen auf die neue Klimaschutzpolitik in Berlin und wir sind glücklich, dass sich jetzt die neue Generation und ein, ihr entschiedenes politisches Bewusstsein für eine klimagerechte, generationengerechte und soziale Orientierung für unsere Gesellschaft so vehement einsetzt. Wir freuen uns, dass wir zusammen hier und heute für diese Neuorientierung ein Zeichen setzen. Lasst uns radeln, gemeinsam gegen die geplante A39 und für eine klimagerechte Politik.